Guten Morgen! Im Rahmen der Recherche für ein Video zum Thema Probiotika und Präbiotika bin ich auf einen Stoff aufmerksam geworden den ich Euch nicht vorenthalten wollte und der zunehmend als sogenanntes Functional Food oder deutsch ausgedrückt als funktionales Lebensmittel immer mehr verarbeiteten Produkten hinzugefügt wird, um quasi ja, wieder deren Wert zu erhöhen. An dieser Stelle sei noch einmal auf die... Ja, auf die Skurrilität hingewiesen, dass man natürliche Produkte in teilweise hohem Maße weiterverarbeitet, diese dann ihren natürlichen Funktionen, ihren Vitaminen, ihren Mineralstoffen teilweise oder, oder ganz beraubt und dann, anstatt die Produkte quasi weniger zu verarbeiten, einfach einen weiteren Verarbeitungsschritt hinzufügt. Und dann Dinge, die man quasi versimst hat, dann irgendwie wieder hinzuzufügen. Da sieht man mal wieder wie vollkommen unbewusst und irrational der Mensch handelt. Ja, anstatt im Endeffekt das große Ganze zu überdenken, wird es immer weiter verkompliziert und unnatürlicher gestaltet. Aber immer mit dem Wunsch nach bestmöglichster Natürlichkeit. Es ist, äh, ja ja man, man kann darüber lachen, man darf darüber lachen, man muss darüber lachen. <lacht> Dazu kommt dass es überhaupt, äh, überhaupt nicht wahrscheinlich ist dass der Mensch die natürliche Funktion eines von der Natur designten Lebensmittels einfach so nachahmen kann, ne? nur weil er seine Strukturformul vielleicht kennt. Ja, aber insbesondere die Strukturen ins innerhalb der Wirtschaft prägen äh, den Menschen und auch das Menschenbild. Und, äh, der, der Mensch der lässt sich wunderbar manipulieren und kauft weiterverarbeitete Lebensmittel wie Brot, Burger und Nudeln, weil er darauf konditioniert ist, anstatt kreativ zu werden und die Dinger frisch zu konsumieren oder von mir selber herzustellen. machen und vor allem auch seinen geschmacklichen Konditionieren sich zu stellen und wieder einen klaren Geist zu gewinnen. Deren er geht immer, immer, ein dem. Oh, wir hatten das Video schon im letzten. Also im Rahmen der Recherche bin ich dann auf den Neosugar, wortwörtlich wahrscheinlich den neuen Zucker gestoßen. Hier handelt es sich um ein Präbiotika, also unverdauliche Nahrungsbestandteile die durch selektive Stimulation des Wachstums erwünschter Bakterien im Darm einen positiven Effekt auf die Darmgesundheit haben. Oder haben sollen. Nicht alle Effekte sind bewiesen. Im Gegensatz zu Probiotika, die dem Darm Mikroorganismen exogen, also von außen zugeführt werden, haben Präbiotika das Ziel, das Wachstum von Mikroorganismen zu fördern, die bereits sozusagen schon im Darm vorhanden sind. Und eines der Präbiotika ist der Neosugar, der die Größe von 2 bis 4 Monomeren hat. Monomere sind reaktionsfreudige Moleküle. Gewonnen wird der Neoschuker durch Transfructosili Transfructosilierung von Saccharose. Was Saccharose ist solltet ihr bereits wenn ihr mein, Thema zum, äh, mein Video zum Thema Zucker gesehen habt schon wissen. Den Link findet ihr oben in den Infokarten. Der Neosucker ist also ein Oligosaccharid bzw. wird als Fructo-Oligosaccharid bezeichnet und ist quasi schon von dem sehr, sehr stark verarbeiteten Haushaltszucker noch ein weiterverarbeitetes Produkt und dann ist es eben wirklich einfach vom Körper überhaupt nicht mehr zu verarbeiten und hat aber dann eben dieselben positiven Wirkungen wie Ballaststoffe, aber er besitzt eben auch noch die wahrgenommene Süße vom Zucker. Und ist natürlich nur auf dem Diätmarkt der absolute Renner, weil er eben süß ist, keine Kalorien hat und als Präbiotika bzw. Ballaststoff die Fettausscheidung erhöht. Ja, So sind in den entsprechenden Studien die ich unten äh, verlinke die Triglyceridwerte im Kot eben erhöht und damit von den Werten her ist der Neosugar ein absoluter Hauptgewinn, wenn es um ein ja, lecker wahrgenommenes Lebensmittel, was letztlich ja, wirklich nichts weiter als ein Ballaststoff ist und, und ja, zudem noch äh, von den Verdauungsfördernden Enzymen eben nicht hydrolysiert wird und entsprechend äh, ja, eben nicht zur Energiegewinnung im Körper nutzbar gemacht werden kann. Auch diesen Zusammenhang habe ich alles in die Studien äh, oder nicht ich in die Studien gepackt, sondern ich habe die Studien unten in die Infobox verpackt. Und da das konkret nachlesen. Ja, durch die Aufnahme von Präbiotika im Allgemeinen ähm, und eben auch dem Neosugar, da wird weiterhin die Anzahl der Bifidobakterien, äh, die normalerweise 10% der Darmbakterien ausmachen, auf bis zu 20% gesteigert. Die Bifidobakterien gelten als unglaublich gesund und helfen, den pH-Wert im Darm zu senken. Äh, da also sie, das passiert, indem sie Glukose zu, zu Milchsäure, ich, fermentieren. Äh, nun kennen wir alle das böse Wort der Übersäuerung und pH-Wert senken. Hm, ist das gesund? Aber im Darm ist es sogar durchaus sinnvoll, wenn ein saures Milieu vorherrscht. Äh, denn da fühlen sich Salmonellen, Fäulnisbakterien oder Kolibakterien überhaupt nicht wohl und siedeln sich in so einem Darm gar nicht erst an. Auch äh, wird äh, das durch die Bifidobakterien generierte Toxin... Bifidin das Wachstum und auch die Vermehrung der, äh, ja, der gesundheitsschädigenden, äh, gesundheitsschädigenden Darmbakterien wie äh, beispielsweise die Listerien oder auch die Clostridien äh, verhindert. Und die Liste ließ sich dann noch beliebig verlängern, aber also ich will Euch nicht langweilen. Aber nur dass ihr mal äh, das alles gehört habt, die Bifidobakterien sind auch bei Reizdarmsyndrom und auch bei Scheideninfektionen und generell auch zur Stärkung des Immunsystems wichtig. Man erkennt ja schon, dass der Neosugar ein richtiges Potenzial hat, zumindest rein von den Studien und ja, den Faktoren die, die mit unserem Denken beschrieben werden können. Aber geht mal wirklich tief in Euer Gefühl und äh, entscheidet mal ohne nachzudenken ob das wirklich so toll sein kann äh, dieses noch, den nochmalig verarbeiteten Haushaltszucker Eurem Körper zuzuführen. Also ich habe da kein gutes Gefühl. Aber das bedeutet nicht dass ich diesen Neoschoker nicht auch mal ausprobieren würde. <lacht> Weil nichts geht über die Empirie, also den Erkenntnisgewinn durch Erfahrung und nicht durch die bloße Theorie. Man muss die Sachen erfahren und ja, man darf es nicht so ernst nehmen. Äh, ja, mein Leben ist dafür da um Erfahrungen zu machen und Experimente auch an mir durchzuführen und äh, ja, um auch das menschliche Bewusstsein was ich eben äh, ja, nur für die Dauer eines Menschenlebens habe, auch irgendwie zu füttern und alles mitnehme was das Hirn irgendwie verarbeiten kann. Aber wie gesagt man darf es nicht zu ernst nehmen. Leider gibt es den Neosugar noch nicht frei verkäuflich, sondern er wird, äh, wird zurzeit nur von der Industrie verwendet. In Amerika ist bereits äh, auch die sehr bekannte Biofirma Firma Horizon oder Horizon, äh, Deutsch geschrieben, in, den, in das Neosugar Business eingestiegen und stellt ihre Joghurts mit diesem Neosugar aus. Und wenn eine Organic Company äh, ja, das Zeug verwendet wird, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, dass das Zeug auch in Deutschland irgendwann mal verfügbar ist. Ja, denn in Deutschland gibt es das Produkt auch verarbeitet meines Wissens noch nicht. Ich habe Euch alle Studien und Links zu dem Thema eben unten in die Infobox gepackt, weil das Thema äh, ja, relativ neuartig ist. Wer sich da reinlesen will, der kann das dort tun. Ansonsten äh, ja, habe ich den letzten Tag mal <lacht> wieder kleine Rohkostpizza-Teige ausprobiert und ja, bin immer noch auf der Suche nach, dem, nach, dem, nach einer richtig geilen Low Fat Pizza die auch wirklich richtig gut schmeckt ich habe die bekanntesten Rezepte von den größten Blogs im Internet ausprobiert, aber richtig zufriedenstellend war bisher keiner. Klar, solche Rezepte wie von Attila Hildmann, die schmecken bestimmt, aber die sind halt absolut, ja, nicht low fett und ich will eine Pizza, ja, nicht wirklich viel Fett drin haben. Bisschen auf jeden Fall, äh, aber wirklich nicht viel. Vielleicht Samen und Nüsse, aber definitiv kein Öl und sonst was. Also High Carb und Rohkost soll es da diesbezüglich schon sein. Ich werde da auch meine Erfahrung, ähm, ja die ich jetzt sozusagen gemacht habe innerhalb der letzten Tage mit den Rohkostpizzen, äh, auch nutzen, um eben dann auch wahrscheinlich ein eigenes Rezept zu kreieren und ein bisschen auszuprobieren. Äh, was dann dementsprechend auch meine Ansprüche äh, genügt und euch das dann natürlich auch mitteilen. Belag und Soße wären relativ unproblematisch, äh, ja, aber der Teig das entscheidend. Ich erinnere nur an Pizza Luigi, für alle Nicht-Rohkostler, die beste Pizza der Welt, Pizza Luigi in den So, jetzt könnt ihr also mitreden, wenn es um das Thema Neosugar geht. Weil in Deutschland scheint das Thema derzeit noch komplett unbekannt zu sein. Zumindest habe ich in meinen Recherchen keine deutsche Webseite gefunden, die sich mit diesem Thema wirklich in irgendeiner Weise intensiv auseinandersetzt. Weiterhin habe ich euch ja im Video am Freitag gesagt, dass ich mich schwer tue mit den hohen Coachingpreisen, die ich in meiner Vergangenheit immer angesetzt habe und deshalb das private Coaching auch seit 1-2 ja, Monaten eigentlich komplett von meiner Webseite genommen, ja, weil das einfach nicht zu meinem derzeitigen Mindset und meiner wirklich ja, moralischen Neuausrichtung passt, welche vor allem auf Nächstenliebe, Respekt und Zufriedenheit basiert und ich habe mich damit nicht zufrieden gefühlt. Gerade auch, weil ich äh, ja, auch sehr konsequent sein möchte und, und äh, das auch in aller Barbarie durchziehen will. Äh, aber in einem Gespräch mit der Hannah von dem Kanal Regal Moms Kitchen, mit der ich auch den Song da aufgenommen habe, den ich euch hier verlinke, da, da hat sie mich auf eine interessante Idee gebracht. Und das war so interessant, ähm, dass ich äh, ja, da einfach mal darüber nachgedacht habe. Also nicht jeder Mensch hat äh, das gleiche Geld zur Verfügung. So, genau wie ich nicht jedem Mensch gleich viel helfen kann und nach vorne bringen kann. Entsprechend äh, ja, fühlt sich auch so ein festes Preissystem einfach komplett falsch an. Und das, das, ist das was ich spüre. Ne? Also habe ich mir so gemacht. Zumal kann aus einer ethisch gerechten Sichtweise nur der Hilfesuchende anhand seiner finanziellen Situation und der für ihn geleisteten Hilfe wirklich genau bestimmen was ein gerechter Preis ist. Denn der Hilfesuchende ist der entscheidende Punkt, da er die Not hat und dort ein Problem vorliegt und nicht derjenige der Hilfe gibt und kein akutes Bedürfnis hat. Entsprechend habe ich mein Coaching System komplett neu gestaltet. Nach dem Gespräch überweist mir derjenige einfach den Betrag der ausgehend von seiner Situation nach dem Gespräch als angemessen und dabei äh, noch einmal ganz deutlich wirklich von ihm persönlich als angemessen betrachtet wird. Löst euch dabei von Konditionierung. Denkt nicht in einem Schema, was, was andere nehmen oder was ein objektiv gerechter Preis ja. Das, würde das ganze System So ein Preis gibt es aufgrund der Komplexität solcher Gespräche und auch der Individualität überhaupt nicht. Sondern geht in euch. Fühlt euch und bezahlt ex exakt das wo ihr Euch gut fühlt. Und das ist auch exakt das was ich möchte und das müsst ihr Euch überlegen. Ich habe keine Erwartung, zumindest ist es mein Anspruch an dem auch ich arbeiten werde, da das System <lacht> auch für mich neu ist. Ähm, zusätzlich äh, zur hoffentlich geleisteten Hilfestellung wird auch dieser Prozess der individuellen Preisermittlung auch für Euch eine wichtige Erfahrung sein, gerade wenn es darum geht sich selbst und seinen Weg zu finden, das, seine Intuition zu hören, sich selbst reinzuhören und sich von den Ketten der Unbewusstheit zu befreien. In so einem System der Freiwilligkeit und Nächstenliebe ist man viel offener und bewusster. Und dadurch öffnen sich auch wieder andere Menschen in der eigenen Umgebung. Und das wächst dann zu einem, zu einem exponentiellen Effekt der Liebe. Und, ähm, ja, und entsprechend habe ich dann trotz individueller Beratung, die mir manchmal so als zu wenig vorkommt ich könnte doch viel mehr leisten ähm, so dass ich meine Lebenszeit nicht optimal für meine ideale einsetze trotzdem das Gefühl dass diese dann doch wieder größere Kreise zieht aufgrund dieser exponentiellen Wachstumseffekte ihr könnt das alles auch noch auf meiner Homepage nachlesen äh, die ich irgendwo verlinkt habe ich bin gespannt wie das neue System ankommt und was es in mir auch auslöst weiterhin stehe ich auch natürlich immer Donnerstag ab 20 Uhr jede Woche im Rahmen des Live Talks zur Verfügung aber der eine oder andere möchte halt vielleicht doch einfach mal lieber privat mit mir reden. Ihr könnt natürlich auch im Live Talk anonym anrufen. Ne? Aber, naja. Also sagt mal Eure Meinung zum Neosugar oder, äh, oder zum System der freiwilligen Bezahlung. Nicht nur in meinem Fall, sondern auch generell betrachtet. Wie findet ihr die, die, die Idee? Ich finde die total faszinierend. Äh, ich habe die Idee schon im Hinterkopf gehabt, aber die Hanna hat mich einfach nochmal gebracht. Würde mich interessieren. Oder kennt ihr das System schon aus der Praxis, aus anderen Zusammenhängen? Und habt ihr Erfahrung damit? Also sagt mir Bescheid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, wissbegierigen, ereignisreichen und von Erfahrungen geprägten Tag. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.